Das ist die sogenannte Fuchs, Fuchsflöte, der Ranzlaut, äh, kennen die wenigsten. Das ist so ungefähr, wenn eine Hündin zweimal im Jahr läufig wird, dann knaunzt die so. Das macht die Füchsin genauso. Auch hier darf man sich nicht täuschen, das hört der Fuchs bis zu 800 Meter, wenn keine großen Nebengeräusche sind.